Du bist daran schuld, yeah Du machst Mut, doch bist ein Pferd Du bist eine und du hast dich mal einen guten Lohn Lern mal ein bisschen gut zu lesen Du trägst Wunderwesen, du brauchst ja noch ein gutes Leben meine Moneden. du bist ja kein Lebewesen, sondern ein dünnes Wesen, ich zeig dir mein langes Stäbchen, fällt schon um, du fettes Hähnchen, kackst auf Wiesen wie ein Häschen, lebst dein Leben nur in Schweden, da gibt's wie Kadellen Mässchen. machst noch Werbung für dein Leben, ich nehm dich hops, egal mit wem, ey, du bist ein fettes Mädchen, komm mal her, du kannst nix. Denkst du kannst mich jetzt dessen? Ach Quatsch, mach mal Switch hey Der King ist jetzt hier, also sei mal still ey Doch jetzt mal ein bisschen ernster sein Der Pferd hat keine Hundelein Ist 12, aber innerlich zwei. Tu mal nicht so bindert, nein Aber wir kennen uns schon fast sieben Jahren Ist ja ja wohl scheißegal Große Fressen um Internet Doch in real life nur ihn versteckt